Hallo, in diesem Video, <lacht> Verzeihung, möchte ich weitermachen mit der Experimentierkasten Easy Electro Coding. Im äh, vorigen Video hatte ich diesen Kasten vorgestellt und jetzt werde ich Projekt 1 machen. Es ist ein ganz einfaches Projekt, nur eine Leuchtdiode zum äh, zum Leuchten zu bringen, ja, und wir werden nicht programmieren, wir werden nur die, die Spannung des Mikrocontrollers benutzen, um äh, Strom durch die Leuchtdiode zu, zu bringen, äh, dass der Strom durch die Leuchtdiode fließt und so die Leuchtdiode wird äh, leuchten, ja. So ja, hier haben wir habe ich äh, schon ein bisschen vorgebaut. Äh, Verzeihung, das will ich nicht. Hier haben noch nicht. Erstens habe ich gemerkt, dass der USB-Kabel äh, sehr kurz ist und ähm, sehr unbequem für die Ex zum Experimentieren, weil weil ich den Aufbau sehr nahe des Laptops. Ich kann es nicht frei bewegen. Es ist sehr, sehr kurz. Ja, und jetzt habe ich äh, den USB-Gabel in den Mikrocontroller gesteckt, um es zu speisen. Und hier diese äh, grüne Leuchtdiode, die zeigt, dass wir es schon gespeist ist und diese gelbe Intermittent-Diode, die zeigt, diese Leuchtdiode, dass Daten zwischen dem Computer und dem Mikrocontroller gesendet werden. Ja, Aber die Leuchtdiode brennt nicht. Warum? Weil ich den einen geschlossenen Stromkreis brauche und hier sehen wir der Strom 5 Volt, äh, die Spannung, die geht hier in der Diode, aber von hier bis die 0 Volt des Mikrocontrollers haben wir keine Brücke. Es, also ist das ein fast ein unendlicher Widerstand. Und so kann der Strom nicht fließen. Um, um mit diesem Bauteil, ja, diese diesen metallischen Stab, werde ich äh, den elektrischen äh, Kreis schließen. Und so kann die der Strom fließen und die Leuchtdiode wird leuchten. Seht ihr das? Ja, perfekt. Die Leuchtdiode muss in der richtigen Richtung äh, hingestellt werden, weil es sonst nicht brennen würde, weil eine Leuchtdiode, wie jede Diode, den Strom nur in einer Richtung fließen lässt. Ja? Das könnt ihr auch probieren, andersrum zu, zu, zu stellen und es wird nicht leuchten. Das ist die, einer der wichtigsten Unterschiede mit einer Glühbirne. Eine Glühbirne in beiden Richtungen fließt der Strom, weil das ja nur ein Widerstand ist, die Glühbirne. Aber die Diode lässt nur, äh, diese Leuchtdiode, wie jede andere Diode, lässt den Strom nur in einer Richtung durch. Und so, ja, das wäre, das war nicht gut gedrückt, aber es hat äh, auch Kontakt gemacht. So, äh, ja, das ist das erste Experiment. Ich kann es nicht mal sehr hier an der Kamera zu, zu nähern. Es ist äh, sehr unbequem, wirklich. Da hätte ich lieber einen längeren Kabel, USB-Kabel, für den Mikrocontroller gehabt. Aber ich werde mir schon einen besorgen. Ich werde auch andere Videos, wo, wo ich alle die Elektronik, auch Spannungsmessungen, Strommessungen machen, damit ihr, in diesem Video mache ich nur das Experiment und es ist sehr kurz. Aber in anderen Videos werde ich auch andere Dioden, die anderen Dioden probieren, welche Spannung sie geben, welcher äh, Strom fließt, damit wir auch den Hintergrund, alle die, Theorie kennenlernen, die mathematischen Modelle, mit der wir Analyse, diese Schaltungen analysieren können und auch neue Schaltungen entwerfen können. Ja. Wir können damit die ganze Elektronik verstehen. Ich will nicht nur, dass ihr die Experimente macht, das ist schön, aber ich möchte auch, dass ihr all, alle die Elektronik versteht und neue Schaltungen entwerfen könnt. Versteht ihr das? Ja. Und dann muss man die Theorie kennen. Und die will ich euch äh, auch zeigen. Alle die Elektroniktheorie. Damit ihr ganz gut äh, Schaltungen entwerfen könnt. Nun ja, und das wäre schon das Video für heute. Vielleicht mache ich den anderen Video auch, wo ich mehr die Theorie erzähle, aber das ist ein anderes Video. Ja? ich werde von allen Projekten ein Video nur mit dem Experiment. Das ist ein kurzer Video, wer nur sehen will, wie das Experiment funktioniert oder das Projekt und anderen Video, wo ich alle den theoretischen Hintergrund erzählen wird. Na schön, vielen Dank, um das Video anzusehen und bis nächste Video, Tschüss.